Wie kann man mit Google Formulare ganz einfach eine Online-Umfrage erstellen? Wenn man sich hier bei Google Formulare eingeloggt hat, kann man auswählen, ob man eine Vorlage verwenden möchte oder ob man mit einer leeren Umfrage startet. Wir starten einfach mal mit einer leeren, um zu sehen, wie man das Ganze aufbaut. So sieht das Ganze am Anfang aus. Man kann hier zunächst mal einen Titel eingeben für das Formular, also wie die ganze Umfrage hier heißen soll. Und wenn man möchte, hier noch eine Beschreibung. So, und dann wurde hier schon eine erste Frage eingefügt, auf die kann man hier klicken und kann dann hier den Fragentext für die erste Frage eingeben. Dann kann man hier auf der rechten Seite auswählen, welchen Fragentyp man haben möchte. Und die Fragentypen kann man hier direkt im Überblick sehen. Multiple-Choice-Frage ist also einfach eine Frage, wo die Befragten etwas anklicken können. Kästchen ist etwas, wo die Befragten mehrere Sachen anklicken können. Dann haben wir eine Dropdown-Auswahl, wo die Antwortmöglichkeiten einfach so untereinander angezeigt werden können. Befragte können Dateien hochladen, wir können eine Skala erstellen. Das heißt also, dass die Befragten etwas einstufen können, zum Beispiel von 1 bis 5. Multiple-Choice-Raster ist eine Matrixfrage, wo man den Befragten mehrere Teilfragen stellen kann, die sie dann beantworten sollen. Kästchenraster ist dasselbe, nochmal mit der Möglichkeit, immer mehrere Antwortoptionen anzuklicken und man kann Datum und Zeit für irgendwas abfragen. Gut, wir starten mal mit dem am häufigsten verwendeten Fragetyp. Das ist natürlich hier diese Multiple-Choice-Frage. Und hier, wie gesagt, kommt der Fragetext hin und dann können wir hier die Antwortoptionen einfach mal hinschreiben. So, man kann dann weitere Optionen hinzufügen oder hier so ein sonstiges Feld, dass die Befragten also noch was eintragen können. Okay. Hier unten kann man die Frage kopieren, wenn man mehrere ähnliche Fragen anlegen möchte, die Frage löschen. Man kann einstellen, dass die Frage eine Pflichtfrage ist, sodass die Befragten also erst mit der Umfrage weitermachen können, wenn sie diese Frage hier beantwortet haben. So, und dann kann man hier noch zwei interessante Sachen einstellen. Das eine sind Filter. Man kann also sagen, basierend auf der Antwort, dass zum Beispiel die Befragten hier Antwort Option 1 gewählt haben, soll dann weitergesprungen werden zum nächsten Abschnitt. Das dann also eine Filtermöglichkeit, die man hier auswählen kann. Und man kann auch... Hier wählen, dass die Reihenfolge der Optionen geändert werden soll. Das heißt also, dass diese Antwortoptionen hier in einer zufälligen Reihenfolge angezeigt werden sollen. So, dann kann ich hier beliebig viele weitere Fragen hinzufügen, bis mein Fragebogen eben vollständig ist. Und dann kann ich mir hier oben auch schon direkt eine Vorschau anzeigen lassen. So sieht die Umfrage dann für die Befragten aus. Und wenn man möchte, kann man das Design auch noch anpassen, indem man hier auf Design anpassen geht, kann dann hier Farben auswählen etc. So, wenn man dann die Umfrage starten möchte, geht man hier auf Senden. Und dann kann man auswählen, ob man die Umfrage hier per E-Mail an die Befragten schicken möchte, ob man einen Link erstellen möchte oder ob man das Ganze hier einbetten möchte in eine Website. Wenn ich jetzt also hier mal einen Link erstelle und sage nach URL verkürzen, dann habe ich hier den Link, den kann ich an die Befragten senden und die Leute können die Umfrage beantworten. So, ich habe jetzt die Umfrage einmal aus Teilnehmenden Sicht ausgefüllt und dann sieht das Ganze so aus, dass man hier oben dann einmal diesen Fragenreiter hat, wo also die Umfrage angezeigt wird, die man gerade erstellt hat. Und dann hat man hier den Punkt Antwort. und da kann man sich dann angucken, wie die Befragten geantwortet haben. Bekommt das hier so schön als kleine Kreisdiagramme dann angezeigt. Und abschließend noch hier Punkt Einstellungen. Da kann man noch ein paar Sachen auswählen, die man an der Umfrage verändern möchte. Man kann das Ganze in ein Quiz umwandeln, wo es also dann richtige und falsche Antworten geben kann. Und ein paar weitere Einstellungen, die hier erläutert werden. Viel Erfolg bei der Einwendung!